Hey, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Ich bin schon wieder auf dieses Scheißfeld getreten, jetzt nervt es mich schon. Komm, wir gleich ich über diese DGL verschiegelt, du kannst dich hier rausruhen, okay. Und wir sind schon wieder, okay. So, äh, wir haben noch ein paar Kämpfe offen. Da habe ich noch eine Ebene, dann sind wir bei Knogga. Letztes Mal habe ich ein bisschen mehr noch externes Zeug gemacht, zum Beispiel eben mein Nidoking. Äh, das, oh, bin ich so täusch, wegen Alpolo, äh, nicht wegen, Wegen Akani und Por Polygon. Und dann sind wir erst zu diesem Turm hier gekommen. Passiert. Äh, gift Typ war, glaube ich, ganz effektiv. Weil Bibo in gift ist, gibt es nochmal einen Bonus drauf. Typenvorteil haben wir nicht, aber der ist schon stark genug normalerweise. Und Nadelrakete hoffentlich. Auch wenn es nicht effektiv ist, aber er macht genug Damage damit normal. Äh nadel ist ein bisschen knapp gerade, merke ich. Aber zum Glück hat er verfehlt. Ja, Bibo gegen, Ge Kef gegen Geistertypen ist gar nicht gut. Wobei ich habe eine Attacke noch nicht drin, die er letztes Mal hatte. Fuck you. Ich muss noch kurz, ich glaube das war äh, Wutanfall. Die fehlt jetzt halt noch komplett im Moveset. Ich müsste es nochmal kurz angucken, weil eigentlich müsste das können oder mit Level 31 lernen. Eigentlich. Weil Let's Go hat andere Level als normales Spiel. Habe ich rausgefunden. Also man lernt Attacken in einem anderen Levelschritt als im normalen Spielverlauf. Von offiziellen Spielen halt, ja. Und auch wenn Pokémon Go, Let's Go als offizielles Spiel in die Kanon-Reihe eingeführt wurde anscheinend. Also es ist relevant, finde ich nö. Die Fangmechanik ist halt die Fangmechanik, ja. Die ist so. Ja. Speziell. Ja, mit Schildock geht das ein bisschen schneller, merke ich. Genau. Zum, zum, Zombies. Was wollte ich noch machen? Genau, wegen dem Bibo gucken, wegen dem anderen. Ich glaube eben, es war Wutanfall. Das sollte es, glaube ich, auf Level 31 lernen. Normalerweise Level 28 und hier Level 31. Genau, Wutanfall. Und dann ist dieselbe Moveset nachher. Sobald Kopfnuss durch Wutanfall ersetzt wird. Das ist halt einfach so. Passt das dann. Äh, was wollte ich noch machen? Genau, hier der Richter, das ist halt mein. das alte und das neue. Und das Neue hat einfach mal so random fantastischen Angriff bekommen, obwohl ich da nichts gemacht habe. Mit Level 6 habe ich es erhalten, okay. Wie ihr seht, ist mein neues jetzt um 23 Punkte stärker, hat mehr Defense und die Verteidigung ist genau dasselbe. Also die Spezialverteidigung ist höher. Uh, jo, aber das nur so am Rande, dann gleich. Wir kämpfen weiter. Ja, würde ich auch sagen. Ist meine Meinung. Ich finde es interessant, dass die Exorzisten alle noch so japanische Namen behalten haben. Ich habe das Gefühl normalerweise ist das nicht so. Normalerweise werden die recht angepasst. Ob das einen bestimmten Grund hat, weiß man nicht. Würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt. Solange der, mich, solange der mich nicht abfackelt, geht das ganz gut so sogar. Wobei ich glaube, nachher trotzdem auf Sherlock wechsle, weil der One-Hit-Hit. Äh, One -Hit. Das geht dann ein bisschen schneller. Ja, ja wir werden schnell auf Sherlock? Einfach für Zeitgründe. Okay, dieser Shot ist recht cool gewesen sogar, gerade so von unten dieses Reinwischen. Der hat ganz cool ausgesehen. Nee. Biss. Tiefschlag ist uncool. Ich glaube, Tiefschlag ist, wenn ich zuerst treffe, dann macht es mehr weh oder so. Ganz komisch. Ja, das Problem ist jetzt halt, also, dass b weniger EP kriegt, weil er nicht mehr aktiv kämpft, aber das ist okay. Ist mir noch relativ egal eigentlich. Das geht viel schneller allem riskiere ich so nicht getroffen zu werden? Okay, ich hätte es da noch ein Alpollo erwartet und erhofft. Äh, weil es mehr Eppe gibt und weil es mehr Stärke hat. Vielleicht schneller wäre, aber... Nichts dergleichen. Top, schon wieder gewonnen. 1000 Dollar, drei Pokebälle mehr. Da ist sicher auch was. Ja, klar ist da was. Die ist glaube ich einfach Geld wert. Für die Alolas, genau. Dich noch schnell. Und dann gehen wir trotzdem kurz halt heilen, weil ich es kann. Mikoto, eben alles so japanische, angehauchte Namen. Oh, nicht schon wieder Apollo. Alles gut. Du hast gut gekämpft so erste Runde. Top Kampf. So jetzt ist halt das Problem, dass ein bisschen Physical Hit ist. Auch wenn Sherlock eh nicht so viel physisch spielt, ist das halt trotzdem ein Physical Hit, den er eigentlich austeilen sollte. Und der wird jetzt sicher was aus, Ja, genau. Der wird was ausmachen. Das war ja das Gute an Pokémon, die Adrenalin haben. Sobald sie unter einem Statuswert stehen, im Brand, Schlaf, Gift, wo wir Schlaf ist nicht so relevant gewesen. Äh Brand, Gift oder Paralyse. Äh, hat sich der Angriffswert um 50% erhöht. Statt wie bei Feuer um 50% gesenkt. Das konnte man ein bisschen missbrauchen dann mit, eben mit. Ähm, Attacken mit Items wie Brandorb. das Heat Orb, das sagt, dass der Träger nach, am Ende der Runde verbrannt wird. Das heißt, man gibt dem Osering zum Beispiel Heat Orb mit, spielt die erste Runde, dann brennt es. Erstens kann es so nicht mehr vergiftet werden, nicht mehr eingeschläfert werden, etc. Zweitens ist der Angriff gestärkt und Brand macht nur einen 16. Schaden, nicht so wie bei Gift, das ein Achtel abzieht. Und bei Toxin halt noch mehr. Meine Tiefschlag war, wenn der Gegner eine physische Attacke, also eine Attacke, die Schaden austeilt, einsetzt, kriege ich einen First Hit. Glaube ich. Klappt aber nicht, wenn der Gegner irgendwas Defensives macht oder was Statuseffekt verändern muss. Das muss wirklich etwas sein, das Schaden austeilt. Irgendwie so. Ah, das letzte Nebulock noch, dann geht's weiter. Die sehen alle so creepy aus da hinten, das ist echt uncool. Ich muss eh noch gucken wegen den Thumbnails, Emma. ich glaube das geht schon, aber ich mache meistens einen Screenshot aus also dem Spielteil, gerade ein bisschen, ein bisschen reinzoomen und so, sorry. Äh, das ist dann mein Thumbnail. Ich will jetzt nichts mit Nebulag zu tun haben. Da wäre es cool gewesen, wenn Nebulak durch die Felsen fliegen könnte. Ich bin gefa- Ich dachte, vielleicht kommt da was Intelligenteres raus und nicht noch ein Kampf. Schade. Okay. So, theoretisch hätten wir jetzt den Direktvergleich wegen den Oh, die sind noch stark, Level 32, verdammt. Äh, jetzt hätten wir den Direktvergleich mit Level 31, theoretisch. Aber ich denke, das ist gar nicht nötig. Okay. Das wird nicht lustig. Warum wird jetzt dann gleich verwirrt sein, wahrscheinlich? Mal so zur Abwechslung. Ja... Ich glaube, das 3 ist recht selten. Also meistens ist es ein 2er Wutanfall. Habe ich das Gefühl, so. Mhm. ist einmal alles. Er brennt, er ist verwirrt. Er ist im Wutanfall. wie <lacht> hat einmal alles drin. Sehr gut. Oh, cool. Ha! Okay, wenigstens ist der daneben gegangen. Und Biss. So, jetzt räumt Chillok wieder... Oh, Scheiß die Äh, sonst räumt Chillock wieder alles auf, wahrscheinlich. Solange er nicht brennt. Es ist halt blöd, dass ich ihn letztes Mal genau ins Ehrlicht reingewechselt habe. Das hat ein bisschen nach unten gezogen. So ein bisschen wahrscheinlich sehr viel der ist stark gut chill ist auch nicht auf äh, physischen schaden ausgelegt deswegen wird bis hier nicht so gut sein aber es ist eigentlich ganz okay schaufler auch ich bin gerade im legenden blubstrahl nicht effektiv <lacht> wobei der der äh, Step bonus ist glaube ich nicht so gut Ne, step bonus ist plus 50%. Wenn ich sehr effektiv bin, ist es doppelten Schaden. Also. Ja, gut. Mal gucken, ob ich noch was mache. Mit Shilok. Ne, ich glaube nicht. Okay, Chillock ist weg. Minus 1. Gut, dann halt so, weil ich den auch noch leveln will. Und danach habe ich halt nur noch meinen, also mein Pikachu möchte ich eigentlich immer das Letztes einsetzen, weil es so halt einmal alles klärt normalerweise. Aber das sollten die anderen normalerweise auch hinkriegen, theoretisch. Die war jetzt recht stark. Für, Im Vergleich zu dem Rest war die brutal eigentlich. Jetzt sind jetzt bei 13 Minuten, sehe ich. Das ist gut. Hallo Nidoking. Top. Okay, leck mich. Ich probiere es mit Pokéballen, da verliere ich nicht so viel, wenn ich nicht treffe. Das ist wieder dieses blöde Schieß, irgendwie nach rechts, aber nicht zu so weit, aber schon stark genug und so. Jetzt. Rechts, ah fuck you, komm jetzt. Geht doch. Ich muss da halber nach hinten ziehen. Geht doch, endlich. Wenigstens ist er drin geblieben. Das wäre jetzt voll Kacke, wenn er noch geflüchtet wäre. <lacht> ja. Pikachu ist Level 36, sehe ich gerade. Animation. Woo. Voll süß. Wey. Okay. Ich habe Freude an dieser Funktion irgendwie mit den Bewegungen. Da gab es noch ein Item. Ich glaube, da unten links ist dann wirklich das Knorga schon. Das wir tatsächlich besiegen müssen, das weiß man ja noch. Also sie haben es ja auch schon mehr als einmal gesagt, von daher keine riesen Überraschung, eigentlich gesagt. Ich wutanfalle dich jetzt hoffentlich zu Toten. Genau so. Da können sie schon kritisch werden, je nachdem. Ich hoffe, das klappt, aber... Und wenn es mich gern hat, dann mach es noch ein drittes Mal bevor es verwirrt ist. Nein. Lieber mag mich einfach nicht irgendwie. Ich mach lieber einen Gift hier wegen den AP. Wenn ich den treffe natürlich. Ja gut. Komm. Alles oder nichts. Sehr gut, ist nicht gefährdet. Zum Glück war die Verwirrung nur eine Runde oder zwei Runden. Mal was Neues. Ha. Und dafür kriegen wir jetzt das Item hier. Ein Beleber. Passend hier. Doch, doch. Das wäre das erste Item, das mir einfällt, wenn ich hier an diesen Friedhof denke. Ja, komm, wir klatschen ein hin. Voll, ja, klar. Gut, Wutanfall jagt jetzt auch alle weg zum Glück, weil Drachenattacken einfach nichts äh, aufhalten kann außer Feen. Ich will gerne Wissen, was Apollo hinter den Händen hat. Das haben wir jetzt nämlich noch nicht gesehen. Wahrscheinlich haben sie einfach so einen Cut gemacht und das ist einfach Violett. Aber es wäre schon interessant, das mal anzugucken noch. Ich krieg jedes Mal, wenn das scheiß Nidoking hinter mir steht. So plötzlich aus so nix. Verlass diesen Ort. Verlasst diesen Ort. Wow, das ist ja noch größer als das vorhin. Ah, die machen noch mal das, was du vorhin gemacht hast. Action Shot, yeah. Ist schon cool gemacht. Das große Gespenst war die rastlose Seele der Mutter des kleinen Tragossa. Ihre Seele hat endlich Frieden gefunden. Sie ist ins Jenseits entschwunden. Dragossa, du bist also hier gekommen, weil du deine Mutter sehen wolltest. Tra okay, ich mache nie mehr Tragossa. Ich mag das nicht, die Pokémon-Stimmen so nachzumachen. Tut mir leid, dass ich mich vor deiner Mutter gekuselt habe. Herr Maladi, Ich will Dragossa nicht allein lassen, deshalb werde ich es nach Hause bringen. Könntest du dich für mich weiter oben nach einem gewissen Mister Fuji sehen? Falls du ihn dort findest, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du ihn auch nach Hause begleiten könntest. Ja, mach ich. Na klar komme ich alleine zurecht, außerdem ist hier Tragosso bei mir. Aber danke, dass du dich um mich sorgst. Irgendwie wirkst du jetzt viel selbstbewusster. Kann es das sein, dass ich was verpasst habe? Was sagst du da, du hast Tragosso ganz allein aus den Händen von Team Rocket befreit? Seit wann bist du so ein starker Trainer? Egal, dann kann ich diese Sache ja beruhigt dir überlassen, Adi. Komm Tragosso, gehen wir. Ja, ich wusste sie haben es einfach abgeschnitten. Ja gut, wir kämpfen noch kurz gegen das Alpollo. Wieder hoffentlich, ich kann es fangen. Irgendwie. Also erstmal eine Himbeere schmeißen. Mal gucken, was sieht das aussieht mit dem Pokéball. Ja, schon besser. Oh, uh, oh. Uh. <lacht> nicht schlecht, auch nicht so juckt sich. Verdammt, okay, das klappt auch nicht so ganz. Jetzt schmeißt du es rüber, weißt du? Ich glaube nicht, dass er drin bleibt. Aber es wäre cool. Nein, nicht mal ansatzweise. Jawohl. So. Komm jetzt. Großartig. Okay, die großartigen Klappen. Ach, geh da hinten. Scheiß Stuhl. So. Okay, das ist weg. Fuck you. Ist hier noch was Interessantes? Ja, da ist noch ein Item. Ein Sonderbombon schon wieder. Ich lasse sie noch liegen. Echt extra. Ich nehme die extra nicht mit. Also, ich verwende sie extra noch nicht, sagen wir es so. Das ist alles sauber. Vielleicht soll ich zuerst noch heilen gehen, habe ich das Gefühl. Doch, wir gehen zuerst heilen noch macht das noch kurz es kann sein dass sie das geändert haben aber wenn sie es nicht geändert haben müssen wir zuerst teilen und dann ist eh zeit dass wir aufhören und nächstes mal weitermachen und dann gehe ich noch ganz kurz nach oben jetzt dann beenden wir Dann würde ich hier beenden. Speichern wir mal. Genau, 17 Stunden. Nice. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Abo lassen. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Morgen geht es dann weiter, hoffentlich. Ich probiere das wirklich wieder täglich hinzukriegen. Äh, ansonsten, danke fürs Zuschauen. Und danke fürs dabei sein. Mein Name ist Orton. Alles gut mit Zucker. Cheerio!